Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ähm, heute dreht sich's wieder um ein Game und zwar habe ich, wie der Titel schon sagt, Crawfall angetestet. Ich habe einen Close Beta Key bekommen und das Ding über die letzten Tage gespielt und mir einen ersten Eindruck verschafft und schnallt euch an, es wird kein guter sein. Aber zuerst einmal zur Vorgeschichte oder worum es hier überhaupt genau geht. Ähm, Crawfall ist ein PvP-basiertes MMORPG, das von ArtCraft Entertainment entwickelt wird. Ähm, das Spiel funktioniert so nach, äh, im Grunde nach dem Prinzip, dass, ähm, dass es verschiedene Kampagnen gibt oder Welten, ähm, in denen man immer wieder von Neu anfängt, sein, sein Char levelt. So wie ich das mitbekommen habe ähm, und da er Ressourcen sammelt und dann in seiner eigenen Welt mit diesen Ressourcen ähm, seine Insel, sein Königreich ausbauen kann. Und das ist so eine Art privates Hub, in dem man verschiedene NPCs hat, wo man ähm, auch Leute einladen kann oder halt nicht. Man kann sie, äh, das Königreich auch auf privat stellen. Ähm, nach diesem Prinzip funktioniert es. Ähm, Crowfall wurde durch Kickstarter gefundet und sollte eigentlich ähm, 2016 schon erscheinen. Ähm, das wurde dann delayed. Ähm, die die Bäcker wurden vertröstet, dann sollte es irgendwann, dann, äh, dann wurde es immer wieder delayed und delayed und dann sollte es irgendwann 2020 erscheinen, das wurde dann auch delayed, die Bäcker wurden vertröstet und es ist immer noch in der Beta und immer noch nicht draußen. Ähm, jetzt gab es eine neue Runde Klaus-Beta-Keys und wie gesagt, ich habe eine erhalten. Ähm, aber generell so auf den ersten ähm, Hörer macht das jetzt keinen guten Eindruck, ähm, wenn ein Spiel vier Jahre delayed wird und selbst dann noch nicht richtig draußen ist. Also ich habe mir das dann runtergeladen und ich habe ähm, hab das dann mal angezockt und mir Notizen gemacht. Also ich fange erstmal mit den Pros an, denn es, davon gibt es nicht viele. Ähm, man startet das Spiel, man kommt rein, ähm, das Hauptmenü äh, ist sehr schön gestaltet, ist grafisch. Ähm, wenn man sich einen neuen Charakter macht, dann gibt es sehr viele Rassen zur Auswahl, die teilweise auch sehr ausgefallen sind und die man so in einem MMORPG nicht so oft hat. Ähm, auch Klassen, die aber äh, teilweise Rassen gelockt sind, was ich jetzt nicht so toll finde, ähm, ich bin grundsätzlich kein Fan davon, dass irgendwas durch irgendwas gelockt ist. Ich bin kein Fan von Genderlock, ich bin kein Fan von, von, äh, Racelock. Die Rassen, die haben ihre eigenen Stats und Perks, was wahrscheinlich für so ein PvP-MMO ganz sinnvoll ist. Ähm, Klassen, wie gesagt, sind Racelocks, äh, Race aber sie skalieren mit bestimmten Attributen, wo sich dann einige Rassen dann auch ähm, gut anbieten. Was mir nicht so gefallen hat in, in der Charstellung ist, dass ähm, bei der Rassenwahl, dass da sehr viele, sehr viele Perks, sehr viele Passiven genannt werden. Mit denen man als Spieler, mit als neuer Spieler überhaupt nichts anfangen kann und das verwirrt nur, das, das könnte man auch streichen oder ein bisschen freundlicher gestalten. Ähm, da wird, wird mit Begriffen rumgeworfen, die teilweise noch gar nicht übersetzt sind. Und ganz ehrlich als neuen Spieler juckt das ein wenig. Man will sich eine Rasse erstellen, die gut ist und die vielleicht gut mit der ähm, mit der Klasse funktioniert. Und da will ich jetzt nicht wissen, welche Perks später im Detail gut oder welche Skills gut mit meinem mit meiner jeweiligen Rasse sind. Wenn ich noch überhaupt keinen Plan von diesem Spiel habe. Wenn wir in das Spiel im Spiel drin sind, ähm, hat es ein Diablo-like äh, Inventar, was mir sehr gefällt. Ähm, ist, ist eine Geschmackssache, aber grundsätzlich ähm, finde ich so ein so ein, ja, so ein Raster-Inventar, wo man seine Items so ein bisschen anordnen kann, ein bisschen Management betreiben kann, finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, es gibt eine komplett eigene Welt als persönliches Hub. So, das war mehr oder weniger die ganzen, das waren die ganzen positiven Sachen. War jetzt nicht viel, ich habe noch nicht viel über das Spiel an sich berichtet. Ähm, kommen wir zu den Cons. Also, das, was am Ende... Ersten, was mir am ersten aufgefallen ist, ist, ähm, das Spiel ist unglaublich scheiße optimiert. Also wirklich sehr, sehr schlecht, auch für eine Closed Beta unglaublich schlecht. Es ist sehr instabil. Ähm, wenn ich zum Beispiel versucht habe, die Grafik umzustellen, dann ist es bei mir jedes Mal gecrashed. Ähm, es laggt sehr viel. Es hat, es ist nicht gut, wie gesagt, nicht gut optimiert. Die Frame ist nicht gut optimiert. Ähm, dafür, dass es nicht mal dass es nicht mal so einen anspruchsvollen Grafikstil hat. Ähm, also es ist, es ist nicht hyperrealistisch, es ist das komplette Gegenteil von Black Desert Online. Es ist eher sehr simplistisch, eher so im Bereich WoW. Und trotzdem leckt das wie Sau ähm, und läuft nicht richtig flüssig. Das Tutorial äh, ist sehr, sehr dürftig oder sehr, sehr dürftig gestaltet. Ähm, man muss die ganze Zeit nur mit NPCs reden, klickt sich durch, durch langweilige Textboxen, die NPCs schicken einen von A nach B, manchmal muss, man, manchmal muss man ein paar Monster töten oder halt irgendwelche Sachen abbauen, irgendwann zum Ende des, des Tutorials in der Startwelt. Ähm, so ganz, ganz grundlegende Sachen für ein MMO, nichts Außergewöhnliches und selbst das ist noch nicht mal wirklich gut gestaltet. Die Texte sind zum Großteil nicht mal wirklich übersetzt ins Deutsche, sondern vieles ist noch in Englisch. Manchmal gibt es was Deutsches, aber dann ist es dann plötzlich auch mitten im, in derselben, im selben Dialog dann wieder Englisch. Es ist so, als ob die Translator, als ob den, der Firma das Geld für die Lokalisierer ausgegangen ist und die dann einfach mitten in der Dialogbox halt aufgehört haben zu arbeiten. In der Lobby, also noch bevor man eine Welt auswählt, bevor man sich in dieser Welt bewegen kann, muss man als Spieler zwischen verschiedenen L Lobbys wählen oder Welten. Da gibt es halt die Player-Welt, dann gibt es die Starting-Welten, dann gibt es die Faction vs. Faction und die Guild vs. Guild-Welten und als Spieler hast du einfach keine Ahnung, was du als erstes nehmen solltest. Also ich habe jetzt dann instinktiv die Starting-World genommen, aber ich hätte auch wahrscheinlich genauso gut Faction vs. Faction nehmen können oder die Player-World und hätte dann auch wahrscheinlich noch weniger gerafft. Also es wird einem nicht erklärt, was welche Welt ist und es gibt keine Minikarte im Spiel. Das fällt ähm, relativ schnell auf, wenn man Quests hat und die auf der Worldmap angezeigt haben möchte oder wenn man die Worldmap generell aufruft, dann ist die Worldmap sehr simpel und hässlich und Ortschaften kann man kaum erkennen oder nur sehr schwer und es sind keine richtigen P. also Points of Interest eingezeichnet. Ähm, es ist alles sehr grob. Es wirkt alles es wirkt alles sehr sehr sehr grob und Ach, die die Worldmap ist sehr, sehr hässlich. Also, man kann sich auch nicht gut orientieren. Außerdem ist, gibt es jedes Mal, wenn man die Worldmap öffnet oder schließt, so einen kleinen Mini-Freeze. Und das nervt gewaltig. Das nervt wirklich. Des Weiteren kommt hinzu, dass man sich ähm, nicht nur an der Worldmap nicht gut orientieren kann oder an der fehlenden Minimap, ähm, sondern die Landschaften an sich sind alle mega generisch. Man sieht halt immer wieder die gleichen Häuser. Ähm, es ist immer wieder die gleich. Es sind immer wieder die gleichen Bäume, die gleichen. Es gibt halt keine Varieté. Es gibt keine einzigartigen Strukturen oder nicht so viele, kaum welche. Ähm, keine einzigartigen Terrainformationen oder irgendwas, woran man sich orientieren kann. Es ist überall der gleiche Copy and Paste Rotz. Ähm, ja, da habe ich schon schlechtere, viel, viel schlechtere MMOs gesehen, ähm, teilweise sogar Smartphone-MMOs, die eine bessere Landschaft hatten. Ähm, also man kann, man, man verläuft sich ständig und ohne Map wäre man komplett aufgeschmissen. So, dann kommen wir zu den Skills. Ähm, die Skillbelegung ist sehr komisch. Man hat halt die ganz normalen Skills, Skills von 1 bis 9 bzw. Hotkeys. Dann greift man mit der linken Maustaste an, aber mit der rechten Maustaste dodgt man anstatt Shift oder irgendwas, was natürlicher wäre. Ähm, dann gibt's aber noch einen äh, Skill auf R, dann gibt's aber noch einen Skill auf Q, was glaube ich die Ulti ist, weil die sich ähm, mit, mit den Schlägen auflädt. Ich habe den Berserker gespielt, meine ich. Ich meine, das war der Berserker und der, hat, der soll eigentlich eine Wutanzeige haben, aber die hast du nicht. Das Interface ist teilweise sehr hässlich. Oben links auf, der, auf dem Hut hat man so eine komische Box mit ganz vielen Statistiken, die mich als Spieler überhaupt nicht interessieren. Ich kann mit dieser Box nichts, nichts anfangen und ich kann sie auch nicht ausblenden, das geht auch nicht. Achso, ja, es gibt auch keine... Taste für das quest keine eigene, was eigentlich ein No-Brainer ist, also für jedes MMO und generell für jedes RPG. Das heißt, ich muss jedes Mal Escape drücken und dann auf meinen quest gehen, damit ich meine Quest sehen kann, was absoluter Schwachsinn ist. Sprinten ist nicht möglich, nicht unter normalen Umständen, sondern nur, wenn ich mich im Kampf befinde, aber ich kann auch nicht manuell die Waffen ziehen oder mich so in, in so einen Kampfmodus begeben, sondern ich muss tatsächlich... Ähm, entweder ich bin halt im Kampf oder ich... Klicke einmal mit der linken Maustaste, damit mein Charakter seine Waffen zieht. Und dann bin ich für eine Sekunde im Kampfmodus und kann in dieser 1 Sekunde sprinten. Aber der Sprint, der, der macht mich auch nicht wirklich schneller, sondern vielleicht, der gibt mir vielleicht einen Boost von 5% Geschwindigkeit. Und darunter, ich weiß nicht, aber ich verstehe unter Sprinten was anderes. Also kann, das ist komplett für einen Arsch. Der Talentbaum ist sehr undurchsichtig. Es gibt keine übersichtliche Auflistung der Skills, die man hat. Man kann zwar, wenn man, wenn man auf die verschiedenen Knotenpunkte klickt, dann öffnet sich so ein Tool, so eine Toolbox und ähm, da sind die Skills dann unterstrichen. Und wenn man sie, die Maus drüber hält, dann werden die Skills halt angezeigt. Aber das ist halt ein riesiger Umweg und nicht gerade spielerfreundlich ähm, und nicht gut anzusehen, nicht übersichtlich. Und ich kann mir halt so keinen guten Plan machen von den Skills, die ich vielleicht mitnehmen möchte oder nicht. Die Skill-Icons an sich auf der Hotbar, ähm, die haben auch keinen wirklich eigenen Look. Die sehen alle gleich aus irgendwie. Also es ist auch schwer, sich da irgendwas zu merken. Es gibt Mounts. Aber das Mount, was man bekommt, ist absolut nutzlos, denn es macht einen auch nicht wirklich schneller. Also da ist man bestimmt genauso schnell, wenn man sprintet. Das Mount gibt einem vielleicht einen 5% Geschwindigkeitsboost. Und die Maps sind teilweise, also später werden die Maps etwas größer als das Anfangsgebiet. Ähm, und da muss man teilweise so lange laufen. Also Mounts müssen für mich einen signifikanten Geschwindigkeitsboost bieten, sonst sind sie einfach sinnlos. Das Kampfsystem, kommen wir zum Kampfsystem. Oh. Das ist. Oh, das ist. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das Kampfsystem ist. Das fühlt sich nicht gut an. Es ist clunky, es ist laggy. Die Skills ähm, und die Attacken, die connecten überhaupt nicht mit dem Monster. Ich greife ein Monster an und dann ähm, kriegt es irgendwie eine halbe Sekunde später Schaden. Es ist, ist noch schlimmer als in Final Fantasy 14 ein bisschen. Ich mache einen Jump und dann. dann springe ich irgendwie auf einen Stein drauf, auf dem ich normalerweise nicht drauf könnte, also es, es, die Hitboxen connecten nicht richtig oder ich mache ich mach den Jump auf den Gegner und der Gegner, also ich lande wirklich auf dem Gegner, aber er kriegt keinen Schaden, sowas halt. Es ist halt ganz komisch und es gibt keine richtige Rotation, zumindest konnte ich keine richtige Rotation für mich ähm, so richtig rausfinden. Vielleicht liegt es daran, dass ich relativ schnell sehr viele Skills bekomme, was auch ein Problem ist, weil man sich dann als neuer Spieler echt überfordert fühlt. Ähm, oder vielleicht liegt es daran, dass ich fast jeden Skill quasi direkt drücken kann, dass es keine Voraussetzungen für diesen Skill gibt oder irgendwelche Kombos ähm, oder kaum Kombos. Ich kann einfach irgend, Ich kann einfach meinen Kopf auf die Tastatur hauen und quasi alle Skills gefühlt gleichzeitig aktivieren. Und ja, es ist eher so ein button und nicht wirklich, ähm, nicht wirklich mit ähm, viel Strategie verbunden. Zumindest nicht gegen die, ähm, gegen die NPCs. Es gibt Spieler und NPC-Collision. NPC was überhaupt keinen Sinn ergibt, also man hat, die, die NPCs, die Monster haben eine Hitbox. Und man kann nicht durch die Monster wirklich durch. Und in einem MMO, oder generell in jedem Multiplayer-Game, wo, wo fremde Leute, wo man mit fremden Leuten zusammenspielt, gibt das früher oder später Probleme, weil es immer Trolle gibt, die einen Bodyblocken werden. Oder irgendwelche.. Weiß nicht, irgendwelche Situationen, wo man wo man nicht durch, wo man nicht fliehen kann oder so, weil die Monster einen Body blocken. Was, was scheiße ist. Und ich weiß auch nicht, wer auf die, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist, eine Collision für, für NPCs und Spieler einzubauen in einem MMO. Das hat da nichts verloren. Die Monster haben eine unglaublich große Argo-Range. Also bis irgendwie 10 Meter, 20 Meter von denen weit weg und die sehen dich trotzdem und jumpen dann auf dich drauf. Oder wenn du versuchst vor denen zu fliehen. Ähm, Kannst du, man kann nicht wirklich vor denen fliehen, die greifen dich, die können dich sogar noch von 30 Meter Entfernung angreifen, also solange, solange sie dir hinterherlaufen, können sie dich angreifen und selbst wenn ihr einen Abstand von 50 Meter zueinander habt, was irgendwie auch keinen Sinn ergibt, weil Monsterattacken müssten auch eigentlich eine, eine fixe Maximalrange haben, also das ist auch blöd, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Oh, was war da noch? Die Faction vs. Faction-Welt ähm, für EU war komplett leer. Also ich war jetzt ähm, um 16 Uhr, um, kurz nach 16 Uhr ähm, war ich da online. Es waren 15 Leute auf dem Server, auf einem Server für ganz EU. Und dieser Server hat eigentlich eine Kapazität von über 1000. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass, von, dass um 16 Uhr nur 15 Leute in der ganzen EU spielen. Dieses Game, das ist das Problem an äh, diesem Game. Es ist, es ist jetzt schon tot in der Closed Beta. Naja, es sollte ja auch vor vier Jahren released werden, ne? Und es kommt jetzt erst. Ich glaube, es gibt auch, es geben die wenigsten noch einen Fick auf das, auf das Game. Aber das Problem an PvP-basierten Games ist, dass sie mit ihrer ähm, Spielerschaft leben und auch sterben. Anders als zum Beispiel Theme Park-MMOs, die nicht so sehr auf ihre Spielerschaft angewiesen sind. Wenn das Spiel wirklich nur mit 15 Leuten oder halt mit wenigen 100 Leuten rauskommt, dann ist es quasi Dead on Arrival. Ne? Wenn es rauskommt, dann ist es schon tot. Ich predikte es euch. Generell sind PvP-basierte MMORPGs halt eher so Nischentitel und wenn du dann schon eine kleine Spielerbase hast, dann, dann wird das nichts. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Questline, die führt einen halt am Anfang halt in der ganzen, im ganzen Anfangsdorf oder in dieser Anfangsfestung rum und da spricht man mit allen möglichen NPCs lernt hier ein bisschen was kennen da ein bisschen was dann geht man irgendwann nach draußen von Lager zu Lager und da gibt es noch ein paar Quests da lernt man halt Erz abbauen oder kochen oder so ein Scheiß so absolut grundlegende MMO Sachen die animation fürs Abbauen mancher Sachen ist auch sehr, sehr weird und oh, es, es wirkt eher wie ein kleines Indie-Game und nicht wie ein Spiel, das fast 2 Millionen Dollar ähm, finanziert hat. Ähm, dazu muss man auch mal sagen, 2 Millionen Dollar für ein MMORPG ähm, ist jetzt auch nicht viel. Also MMORPGs, richtige MMORPGs bewegen sich in den 10, 20 Millionen Dollar Bereich. Also 2 Millionen Dollar ist da, ist da gar nichts. Das Gameplay an sich ist sehr grindy, wenn man halt nicht von NPC zu NPC läuft wie so ein Esel und mit denen die ganze Zeit redet. Ähm, oder mal was Abwechslungsreicheres macht, macht wie Sachen abbauen, was eigentlich Grundlegendes für MMOs ist. Ähm, dann prügelt man sich durch... durch Monster und wie gesagt, das Kampfsystem ist halt mega schwammig und connected nicht und das macht überhaupt keinen Spaß. Gerade bei einem PvP-MMORPG muss das Kampfsystem sitzen. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum das PvP in FF14 tot ist oder nicht so beliebt, weil ja, wegen diesem komischen Delay in-Game funktioniert das halt nicht so richtig, es connected nicht. Aber das ist okay, weil das Spiel ja so ein PvE-MMORPG ist und da ist es vollkommen in Ordnung, da merkt man das nicht so. Aber in Crawfall merkst du das richtig, das ist eklig. Ähm, es ist ja grindy, es bietet kaum Abwechslung. Abschließend gibt es noch ein Crafting-System, aber das ist auch schlecht designt. Man kann an Werkbänken nur grundlegende Sachen craften, dessen Sinn man nicht wirklich rafft. Oder ich habe ihn nicht gerafft, vielleicht bin ich auch mega dämlich und stand auf dem Schlauch, aber... Ähm, es gibt halt nicht wirklich viel zu machen, nicht viel zu craften, also ich hatte nicht viel zu craften, vielleicht muss man irgendwelche Rezepte später freischalten oder so oder irgendwas, irgendwelche Rezepte looten. Keine Ahnung, aber ich konnte fast nur grundlegende Sachen wie, wie basic Äxte oder Waffen oder so äh, craften, die viel zu schlecht waren. Ähm, auch wird einem nicht wirklich gezeigt, äh, welche Stats die Waffen haben, die man craftet. Also, ich habe eine Großaxt mal ausgewählt, das seht ihr auch in dem Footage. Ich habe eine Großachst ausgewählt und mir wurde halt nicht gezeigt, welche, welche, was für Stats die hat. Ich weiß nicht, ob die besser ist oder, oder schlechter als meine jetzige. Ich weiß auch nicht, ob sich das mit den Items, die ich verwende, mit den Materialien ändert oder nicht. Also ein un, komplett undurchsichtiges Crafting-System, was auch nicht wirklich intuitiv ist, weil. Du musst bei manchen Sachen, ähm, bei manchen Sachen sagt er dir, du brauchst zum Beispiel Stein oder irgendein steinartiges Erz und dann klickst du wie wild in deinem Inventar rum, bis du ein, ein, eine Sache gefunden hast, die passt und dann wird sie halt da rein investiert, also reingelegt in dieses Fensterchen. Das ist irgendwie blöd, es wäre einfacher, wenn man in die leeren Fenster klicken könnte und dann gäbe, dann entschiene eine kleine Auswahl an all den Sachen, die sich in also die sich in dem Inventar befinden und die sich dafür eignen und dann kann ich einfach nur auswählen. Ja, also mein Fazit dieses Spiel hat einen absolut ärmlichen Eindruck gemacht. Es hatte ein ursprüngliches Ziel von ca. 800k. Es hat mehr als das Doppelte eingenommen. Es hat 1.766.204 Dollar eingenommen, laut der Kickstarter-Seite. Ähm, Sollte 2016 erscheinen, wurde vier Jahre delayed, ist jetzt immer noch in der close Beta. Ähm, aber es fühlt sich nicht an wie eine Closed Beta. Es fühlt sich an wie eine, immer noch wie ein Early Access. Es fühlt sich immer noch sehr, sehr unfertig an. Es bedarf sehr viel Optimierung, es bedarf sehr viel sehr viel. Es bedarf einer grundlegenden Überarbeitung des hats Außerdem muss es die Werbetrommel rühren. Also es braucht eine aktive, riesige, große Community, zumindest groß genug, um die ganzen Features auszunutzen. Es soll anscheinend auch sehr gildenbasiert sein. Das heißt, das Spiel ist noch mehr auf eine große Community angewiesen, denn nur große Communities in Form von vielen Gilden, bieten dann genug Dynamik innerhalb des Spiels, damit das, das Game lebendig bleibt. Ja, wie es jetzt gerade aussieht, wird das Spiel, das kommt tot an, also wenn das so weitermacht, wenn das nicht die grundlegenden Probleme behebt, wenn es nicht einsteigerfreundlicher wird und das Tutorial ein bisschen besser überarbeitet und ja, die Navigation und ja, es hat so viele, der Spiel hat so viele Baustellen, es wird schwer wirklich erfolgreich zu werden. Ich glaube, also vielleicht bin ich auch mega pessimistisch, ähm, aber ich glaube, das Spiel ist Dead on Arrival, das, das, das wird nicht lange überleben. Wenn man in den Kommentarbereich der Kickstarter-Kampagne geht, dann ähm, häufen sich da auch schon die Beschwerden, die Spieler sind unzufrieden und es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die Spieler unzufrieden sind, bevor das Spiel überhaupt draußen ist. Ähm, vor allem die Bäcker, wenn die Bäcker unzufrieden sind. Ich habe das Glück, dass ich ja, wie gesagt, einen Key bekommen habe. Das heißt, ich bin nicht, nicht wirklich ähm, in dieser Position, dass ich mich dass ich das Spiel gebackt habe und dadurch irgendwie beeinflusst bin, sondern ich bin in dieses Spiel mit einer komplett neutralen Meinung gegangen und tatsächlich fand ich das sogar interessant, das MMO damals, als es angekündigt war, vor etlichen Jahren. Jetzt sieht man ja, wie viel Versprechen das war. Was hat euch besonders gut gefallen? Wenn euch überhaupt irgendwas gut gefallen hat, ähm, schreibt es mir in die Kommentare oder was hat euch sehr schlecht gefallen? Wie sind eure Gedanken zu dem Spiel oder eure Meinung zu dem Entwickler? Vertraut ihr? Vertraut ihr dem Team, dass das Spiel so lange delayed ähm, und selbst jetzt noch ein äh, eigentlich eher na, mageres Produkt abliefert oder nicht? Schreibt mir alles in die Kommentare, wir können gerne drüber quatschen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!